Hallo ihr Lieben, Christian ist schon paar Tage beziehungscoach Ich weiß, eine kleine Pause hatten wir jetzt, aber jetzt kommt das nächste Video. Wir hatten ja ein paar Feierlichkeiten und ähm, genau heute geht es ums Thema... Ghosting, aber auch noch viele andere Dating-Fragen, äh, wie es dann auch so zu Ghosting kommt. Äh, ja, natürlich heutzutage ist es ja schon Volkssport geworden zu ghosten. Ähm, aber dazu später noch mehr. Macht die fucking Kurse. Ähm, und Verlustungskurs ist ja gerade losgegangen. Nächsten Monat gibt es dann die Selbstliebe-Challenge-Advanced, also die etwas härtere Version. Und ich glaube, die Wohlfühl-Challenge neben meinen ähm, anderen Kursen, die es immer gibt. Ja, eine Nachricht von äh, Lov und er schreibt: äh, Servus aus dem fern Feuerland, Christian. Allen voran Danke nach wie vor immer wieder für dein Mega-Content, sowie Kurse und Bücher. Habe ich alle gelesen und alle Basic-Kurse gemacht. Vielleicht habe ich ja Glück und du wirst diese Mail beantworten. Zu meiner Situation. Äh, vor etwa einem Jahr hat meine letzte toxische Beziehung. Die auch so lange gedauert hat, ein Ende genommen. Wie und warum ist auch egal. Ich war mega ein Pluspol, obwohl ich dachte, ich hätte Bindungsängste. Ähm, ja, ist ja alles so relativ immer, ne? Je ja, nachdem, was der Partner macht. Äh, es folgte ein Ja. das ist auch alles übrigens meinem Verlustranskurs, habe ich das nochmal erklärt. Ähm, es folgte ein Jahr krasses Online-Dating, während fortwährend im Liebeskummer, trotz Nullkontakt zur Ex, ohne ein wirklich gutes Date dabei gehabt zu haben. Ähm. Ja, ich sage ja immer, lieber mal macht mal ein paar Monate, enttoxifiziert sich von diesem ganzen Liebesscheiß und äh, macht mal Datingpause, Flirtpause, bringt mal seine Neurotransmitter wieder auf null und, äh, und seine ganzen Hormone und Stresshormone und aber gut. Ähm, seit einem Monat bin ich erst weitestgehend liebeskummerfrei, obwohl ich glaube, dass das eher Liebessucht war. Ja, also das ist ja, äh, genau, Liebessucht ist immer so ein schlechtes äh, Zeichen, aber es geht natürlich ineinander über, so dass es, ähm, ich habe ja auch so einen Verliebtheitstest auf meiner Webseite, also wenn man so extrem verliebt ist, ist, meistens nicht so ein gutes Zeichen. Natürlich hat Liebessucht immer ein bisschen was, wir haben so ein eingebautes Suchtzentrum quasi, da weil die Natur natürlich wollte, dass wir dass wir uns irgendwie zusammen finden und insofern ist Liebeskummer immer eine Art Entzug, aber im Toxischen hat es halt dieses halt, Krasse. Ne? Äh, dann habe ich äh, zwei Monate Dating-Pause gemacht, ja, ist, ich sage ja immer mindestens vier, aber okay, und mich nun wieder reingewagt, äh, ich in den 30ern habe eine Freundin in den 30ern kennengelernt und wir haben uns via Tinder, also das beliebte Online-Dating, gut verstanden. Sie wohnt etwa 50 Kilometer entfernt. Und hat auch äh, hat Kinder, zwei Kinder. Laut eigener Aussage wurde sie just die Woche nach unserem Kennenlernen frisch geschieden. Anführungsstrichen habe ich mal geglaubt oder in Klammern besser gesagt. Da ich nicht lange tickern, schreiben will, habe ich ein Date ausgemacht. Ähm, ja, sehr richtig. Am Tag des Dates hat sie, hat sie mir zwei Stunden vor dem Date abgesagt, da ihre Kinder Hochfieber haben. <lacht> Uh, meine Erfahrung ist, also ich will jetzt niemand Anträge an der Kinder hat, uh, aber meine Erfahrung ist, wenn das erste Date abgesagt wird, ist eigentlich, kann man es eigentlich, eigentlich, also ich habe da noch nie erlebt, dass sich da irgendwas Gutes raus geworden ist, aber natürlich kann das sein, ne? es kann auch sein, dass es nicht so ist, ne? das ist ähm, wissen wir nicht und ähm, man muss sich halt überlegen, es kann natürlich gut sein, ne? wenn man halt, eine Mutter date mit vielleicht kleineren Kindern. Muss man sich unter Umständen ähm, sowas arrangieren. Das ist eben Teil ihres Lebens. Aber wie gesagt, also es kann absolut sein. Wie gesagt, nur meine Erfahrung ist einfach, wenn das erste Date nicht funktioniert, mach auch ein spiritueller Grund, dann äh, wird eigentlich nichts draus. So. Äh, am Abend brachte sie ihre Kinder an zu ihren Eltern und schrieb mir dann, äh, dass sie dann doch noch um 21 Uhr vorbeikommen könnte, sie wollte mich unbedingt sehen. Ah, das ist ja jetzt eine andere Wendung. Also dann klappt das Date ja quasi doch. Uh, okay. Und ähm, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, das ist natürlich fast schon so ein bisschen überengagiert. Also gut, dann gehen wir davon aus, dass die Kinder wirklich krank waren. Und ähm, dann, ähm, ja gut, will ich jetzt, ist jetzt, also dann muss man schon fast in die andere Richtung denken, ist nicht ein bisschen überengagiert irgendwie, aber gut, vielleicht will sie mal einen freien Abend haben, was soll's. Äh, und natürlich darf man auch mal kranke Kinder mal zu den Eltern geben und, na, okay. So, äh, sie wollen mich übrigens sehen, ich sagte okay und sie kam eine Stunde in meine Stadt gefahren. Ihr Bruder lebt auch in der Stadt, bei ihm konnte sie übernachten. Sie war sehr schick gekleidet, als sie ankam. Wir redeten zwei Stunden, sie macht immer wieder Avancen. Wir beide könnten ja auch mehr Alkohol trinken und sie machte extrem deutliche Signale. Sie wollte offensichtlich Halmer spielen. Ähm, ja, also würden es vielleicht viele Männer sagen, hey, super, äh, nehme ich einfach mit, ne? Heimspiel. Ähm cool, ist ja wie ein Typ, will nur Sex irgendwie. Und ähm, aber ja, insbesondere weil das wie natürlich häufig in meinen Mails irgendwann jetzt auch schief gehen wird, nehme ich mal an, ähm, kann ich überlegen, also nicht, dass das jetzt Vorhersage wäre. Also es ist, ist das für mich so ein bisschen, das ist jetzt meine Meinung nur, date die Frau so ein bisschen aus der männlichen Polarität so. ne Und ähm, das ist also es kann gut gehen, das hat aber prognostisch, sage ich mal, sinken die Chancen, dass da was Gutes bei rauskommt. Äh, oder wenn man sich männlich Polarität nennen würde, dann könnte äh, man aus, aus so einer so einer Neediness vielleicht, äh, was auch also einer starken Neediness, was vielleicht auch nicht so gut ist. Und ähm, ich meine, sie kennt dich überhaupt nicht und geht dann gleich so. Ja, also wie gesagt, ich will jetzt jetzt nicht, also wir könnt, wir müssen jetzt nicht über Genderrollen sprechen, da kann er ja die machen, was sie will. Aber ähm, meiner Meinung nach vielleicht jetzt nicht, es sei denn, man will irgendwie einen One-Night-Stand haben. Wäre es vielleicht für eine Beziehung ein bisschen idealer Start. Wenn man jetzt aber sagt, hey, One-Night-Stand, ist mir scheißegal, super, ich muss sie nicht noch irgendwie rumkriegen oder so. Super, ab in die Kiste, fertig. Ähm, okay. Okay. <lacht> Also, sie machte durchs Signal, sie wollte, ja, doch, da ich aus so bescheuerten Toxikbeziehungen komme, will ich es wirklich langsam angehen. Finde ich gut, muss ich sagen, finde ich gut. Das sind, wie gesagt, das sind immer unterschiedliche äh, Vorhersagen, die man, oder unterschiedliche, hier ist wieder zu Alarm, äh, unterschiedliche Tipps die man da so gibt, ob man jetzt nur Dating-Sachen heranzieht oder ob man auch heranzieht, hey, ich war in einer toxischen Beziehung vorher. Also natürlich ähm, würde ich dann auch sagen, lieber vielleicht lieber ein bisschen langsamer angehen. Vor allen Dingen, wenn ähm, ja, die, die Frau dann auch, was ich mal vermute, gleich so love Bombing, Fast-Forwarding macht, äh, auf äh, SEX drängt und so. Ähm, ja, es könnte ja auch jemand sein, der dann wieder einen so toxisch äh, verwickelt und dann kommst du in die Liebessucht, also es wirkt jetzt nicht so wie, also ich will ich das jetzt überhaupt nicht werten, aber ich sage, ich rede ja immer, immer ganz gern von sicheren und unsicheren Menschen und de facto sind die meisten Menschen nicht sicher, also so ein Konzept aus äh, Sex and Love Addicts Anonymous und äh, die hört sich nicht sicher an, ne, und dann sagst du, ich bin vorsichtig, also ist eigentlich alles richtig, ne. Also gab es zur Verabschiedung äh, gegen Mitternacht noch ein paar schöne Küsse von mir initiiert und dann fuhr sie, ich fragte nach einem zweiten Date ähm, und sie will ich da ein. Zwei Wochen später sollte das stattfinden, da ich über äh, Feiertage nicht da war. Ich hatte alles organisiert, die Kommunikation wurde irgendwie ein wenig dünner, was natürlich jetzt kein gutes Zeichen ist. Ne? Ich finde es jedoch eher so, wie du redest, dass ich mit ihr schrieb, wenn sie getickert hat, jedoch von mir aus mit den Schreiben zurückhält. Ja, das denke ich auch genau richtig. Ich wollte sie auf dem Date sehen. Dann gab es drei Tage gar keine Kommunikation, was ich komisch fand, dass sie davor immer sehr kommunikativ war. Und ähm, dann ein paar Tage vorher fragte sie nochmal, ob das Date noch steht. Okay. Ich sagte, klar, steht noch. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Dann wünschte sie mir ein schönes Wochenende und ich ebenso. Danach Funkstille. Ja, da dachte ich mir nichts, denn wir waren ja eh verabredet. Ja, absolut richtig. Und sie hatte ja ein kinderfreies Wochenende. Nur mein Bauchgefühl war irgendwie mega komisch. Keine Ahnung, wieso. Dann fuhr ich äh, am Sonntag zum verabredeten Ort. Sie tauchte nicht auf. Oh, was für, ey, sorry. Was für ein ekelhaft asozial. Einfach nicht zu kommen, ey, wirklich, ähm. Ich versuche, sie telefonisch zu erreichen, keine Antwort, seit er ist Funkstille. Ich habe mich nicht nochmal bei ihr gemeldet und bin vollkommen baff. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Dann habe ich in deinem Buch über Ghosting gelesen, wo du sagst, sei froh, dass du diesen Menschen los bist. Diese Menschen sind innerlich selbst sehr zerrissen und der Ex wäre wieder aufgetaucht. O oder der Ex wäre wieder aufgetaucht. Ich fühle mich wahnsinnig verletzt und wütend und ratlos. Ich weiß nicht, ob es etwas bringt, dass ich sie nochmal frage. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist jetzt so, jetzt bist du zurückgewiesen und jetzt geht dein Bindungssystem durch die Decke und oder auch dein Ego und nee, lass es los, wirklich. Wie schätzt du das ein? Wie kann ich gut mit der Situation umgehen? Was habe ich falsch gemacht? Also, erstmal nimmst du ein Date mit einer Frau, die du überhaupt nicht kennst, nimmst du viel zu wichtig und dann, ja, dann ghostet sie dich eben. Ja, pff, next, ne? Also, warum, ist die, warum nimmst du das so wichtig? War ich zu schweigsam mit meinem äh, Schreiben? Nee, also dazu will ich noch mal was sagen. Ähm, also man macht diese Sachen, die ich so datingmäßig empfehle, ja nicht nur um gute Resultate zu, zu erzielen, sondern auch um schlechte Resultate zu vermeiden. Also um gleich, das machen Frauen auch häufig, um gleich Menschen, die emotional äh, unkontrolliert sind, ähm, Probleme machen, äh, irgendwas nicht aushalten können, wenn sie mal ein paar Stunden keine Bestätigung kriegen, ähm, um, um die schon gleich auszu also auszusortieren. Also du willst auch mit diesen Sachen, die ich empfehle, aussortieren. Menschen, die zu needy, zu schwierig, selber zu vielleicht zu liebeswichtig sind. Ähm, und äh, ganz ehrlich, also ich glaube für einen Mann als okay, weil so Frau... Wirkt ja schon vorher irgendwie sprunghaft, sag ich mal. Und irgendwie, irgendwie seltsam, wenn man es mal so sagen kann. Und das hat sich ähm, jetzt bestätigt. Und ich könnte mir schon vor... Also es kann sein, dass du... Dass sie so gewohnt ist, dass sie immer sofort kriegt, äh, was sie will. Was aber... Weiß nicht, willst du eine... Na ja, Gott, ich sag dazu nichts. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt so der Typ, Frau, der jetzt so... Girlfriend-Material ist für dich, ich frage dich einfach so ähm, und du willst ja auch die aussortieren, die es, die es nicht sind, so, ne, und äh, gerade durch dieses langsame Schreiben sortierst du natürlich äh, Menschen aus, die ja, ständig Aufmerksamkeit, Kontakt brauchen und äh, und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach einen anderen gedatet hat und da den schnellen unkomplizierten SEX äh, bekommen hat vielleicht. Einfach nur auf ja, schon Abend vorher, wird sie wieder den nächsten Abend daten, also würde ich ihr voll zutrauen. Und dann hat sie halt, ja, also dann merkst du auch, es hat eigentlich nichts mit du, zu, dir zu tun. Sie wollte dich einfach als ähm SEX-Objekt haben, also auch Männer können äh, objektiviert werden, kann man sich immer gar nicht vorstellen, aber ist so es kann, und äh, da hast du keinen Bock zu gehabt, dann hast du sich äh, vermutlich mal was anderes gesucht, muss ja jetzt nicht der Ex sein, kann auch einfach ein anderes Date gewesen sein, für viele Menschen, viele Männer sagen ja, hurra, wenn eine Frau so vorwort ist, <lacht> Und ähm, ja, ich finde es total asozial, dass du sich ghostet, ne? Aber weiß ich genau, was ich in meinem Buch geschrieben habe, ne Also, der Liebescode war es, glaube ich. Ähm, sei froh, dass du die los bist. Also, die hätte nur Ärger gemacht. Also, und du wärst garantiert wieder eine die Toxic gekommen, wieder liebessüchtig geworden. Und das ist ja genau, was wir wollen mit meinem Material auch, dass so äh, die richtigen Sachen kleben bleiben und die Sachen, die dir nicht gut tun, dass sie gleich, also am besten schon, bevor irgendwas passiert ist, vom zweiten Date am besten schon, auseinanderfliegen. ne? Und genau das ist passiert. Das ist ja so, wenn du, Stand Sorry, wenn du Standards setzt, heißt das ja nicht, dass du mehr Frauen datest und, und mehr Lays kriegst irgendwie oder mehr Notches im Bettpfosten irgendwie, sondern das heißt, äh, dass du die, die du sowieso nicht haben willst, dass du die aussortierst sehr früh durch Standards und Und Das ist ja auch, auch ein Standard, dass du nicht mit ihr geschlafen hast auf dem ersten Date so. Und äh, die, die Frauen, die ja dein Bindungssystem nicht so aufregen, kleben bleiben. Das ist ja der ganze Sinn so, ne? Aber heutzutage ist das so üblich mit dem Ghosten. Also ich meine, ich kann es ein klitzekleines bisschen verstehen. Nicht in diesem Falle, dass wenn Menschen merken, ey, das ist einfach nicht mein Ding. Ähm, also nach dem ersten Date, man merkt vielleicht, es oh, hat jetzt nicht so gezündet dass man jetzt keine Lust hat, das jemand zu erklären, dass es nicht gezündet hat, weil sich die Person dann, glaube ich, viele machen die Erfahrung, aufregt, zurückgewiesen fühlt, äh, enttäuscht ist. Man muss dann diese Enttäuschung die hat man keine Lust zu und dann meldet man sich einfach gar nicht. Das ist aber eigentlich nicht wirklich Ghosting, so, sondern einfach sich nicht melden. So. <lacht> und äh, das kann ich verstehen, aber das ist natürlich schon ein echtes Ghosting hier. Und ja, also warum willst du eine Frau daten, die dich so, ich meine, es ist immer noch, musst du deinen Liebeschip dann noch mehr in den Griff kriegen, weil warum willst du eine Frau date nicht so behandelt? Das macht überhaupt keinen fucking Sinn. Und du kannst und du wirst dahin kommen, dass du es auch wirklich so fühlst, dass du dir sagst, ja, schade um den Abend, aber danke Universum, dass sie gleich wieder abgeschwert ist, ne? Und dass du auch, du kannst dich, das ist ja auch Trennungskompetenz, dann das wegzuwischen und zu sagen, hey, die war es eh nicht wert. Und, ähm, und da kannst du dahin kommen, dass du sagst das klar, dass du ein bisschen genervt bist, aber dass du das sofort wegsteckst und äh, also jemand keine Träne nachweint, sondern dann Tinder wieder öffnest und weitermachst. Ne? Also wenn nie irgendwas gewesen wäre, fertig. Ne? Hast du durch deine äh, überlegene, ruhige Art hast du die Frau aussortiert und fertig geht's dem weiter. So sehe ich das. Also herzlichen Glückwunsch. Alles richtig gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.